Mein Name ist Alexander Blechinger, Komponist aus Wien. Ihr könnt mich im Weltnetz unter www.alexanderblechinger.at finden oder nach meinem Namen suchen. Mit meiner klassischen Musik greife ich gerne Themen auf, die alle angehen. In meiner Kurzoper »Ihr Kinderlein kommet nicht« nach dem alten Adventlied »Ihr Kinderlein kommet« geht es um die Abtreibung. Hier ist die Geschichte von Fräulein Hoffnungsvoll. Ihr Hausarzt Dr. Wohlgemuth erklärt ihr, sie sei schwanger. Sie möchte das Kind nicht und sucht so den Chirurgen Professor Dr. Trau nicht Gott auf, der sie von der Last befreien soll. Er schildert ihr die drei Arten der Abtreibung. Sie ist geschockt und beginnt, in ihrer Verzweiflung das Lied zu singen Mein Baby, wo bist du? Wie geht es weiter? Das entscheidet jeder selber, der in einer solchen Situation ist. Wie die Geschichte in Ihr Kinderlein kommt nicht ausgeht, könnt ihr unter dem eingeblendeten Link erfahren. Nun möchte ich euch das Lied Mein Baby, wo bist du? Aus ihr Kinderlein kommet nicht, präsentieren. Meine klassische Musik ist hier wie Filmmusik und verstärkt die Gefühle der werdenden Mutter. Hören wir jetzt die bisherige Geschichte von Fräulein Hoffnungsvoll und ihre Gedanken dazu. Vielen Dank für diese gründlichen. Ausführungen. So gründlich hätte ich es gar nicht gewollt. Ob das ja... Nicht mehr. Mein Wunsch ist es, dass dieses Lied mit dazu beitragen kann, dass noch viele Menschenleben gerettet werden können. Es ist allen Ungeborenen gewidmet.